Oh, sie sind schon da. Gut, ist ja auch eine Zahnputzandacht. Manchmal rutschen einem Sachen raus, die man definitiv nie sagen wollte, weil es die eigenen Eltern schon gesagt haben. Nach einem Streit mit meinem Sohn wiederhole ich den Satz meines Vaters: Sei mal dankbar, dass ich so gnädig bin. Und mein Sohn in seiner entwaffneten Offenheit fragt direkt nach: Papa, was ist denn gnädig? Ja, was ist Gnade? Es gibt eine schöne Geschichte von Umberto I., dem italienischen König. Ihm wurde vom Justizminister das Gnadengesuch eines zu langjähriger Zuchtstrafe Verurteilten vorgelegt. Der bat darum, ihm doch den Rest seiner Strafe zu erlassen. Unter das Gesuch hatte der Minister geschrieben, Gnade unmöglich, Komma, im Gefängnis zu belassen. Der König las das Bittgesuch durch, griff zur Feder und schob in der Anmerkung des Ministers ein Komma um ein Wort nach vorne. So dass der Satz nun lautete, Gnade, Komma? unmöglich im Gefängnis zu belassen. Unter diesem Vermerk setzte er sein Genehmigt und der Verurteilte war frei und auf Gottes Gnaden und königliche Gnaden in einem neuen Leben angekommen. Was ist Gnade? Eine Zahnputzandacht, auf jeden Fall ein schwieriger Begriff. Wir kennen ihn am ehesten in der Form des Rechts. Der König, der Richter, begnadigt den Verbrecher. Er lässt vielleicht Gnade vor Recht ergehen. Er ist ein gnädiger Herrscher. Auch Gott begegnet uns in der Bibel immer wieder als Herrscher und als König. Aber um den Begriff Gnade bei Gott zu erklären, ist das die falsche Rolle Gottes als Herrscher. Gnade ist ein Geschenk. Ein Geschenk, für das wir nichts tun müssen, für das wir uns nicht einmal bedanken müssen bei Gott. Aber es ist sogar noch viel mehr als ein Geschenk. Es ist eine Sehnsucht. So wie unsere Sehnsucht nach Gott, fühlt auch Gott Sehnsucht nach uns. Seine Sehnsucht liegt wie ein unausgepacktes Geschenk vor der Tür, vor unserer Herzenstür. Ob wir das Geschenk sehen und öffnen oder darüber hinwegsteigen, das steht uns ganz frei. Es ist sogar verständlich, wenn wir ihm nicht trauen und es nicht näher beachten wollen. Vielleicht entspricht es ja nicht unseren Vorstellungen. Unser Interesse an dem geheimnisvollen Paket kann auch verloren gehen, aber da es nicht unser Paket, nicht unser Geschenk ist, kann das Geschenk an sich nie zerstört werden.